Ja, ich würde mal wieder ein Video machen über Kurabhängigkeit. Einfach ganz kurz, das, äh, was ist das eigentlich, warum ist das ein Begriff, der manchmal auch ja, ein bisschen in der Diskussion steht. Also es ist ja nicht so ein offizieller Begriff, also ihr werdet den jetzt zum ICD-10 oder so, werdet ihr den jetzt nicht so, vielleicht steht irgendwo ganz tief drin, weiß ich nicht, aber werdet ihr nicht so ausstaffiert finden ähm, und ich versuche diese Begriffe ja auch eh zu vermeiden, äh, und ja, es kommt halt aus der Drogentherapie und ja besagt halt so diese Erkenntnis, dass es zwar einen gibt, der Drogen nimmt, aber es auch einen gibt, der das unbewusst aus einer eigenen Abhängigkeit irgendwie doch unterstützt oder erleichtert, obwohl er es eigentlich gar nicht will, obwohl er nichts lieber will, dass der andere diese Drogen nicht mehr nimmt. Und, äh, und dieses ähm, also dieses Muster hat man einfach im Englischen heißt ja dann Codependent, das einfach noch viel viel weiter benutzt, äh, auch übersetzt in, in andere Beziehungen, wo es halt Opfer und Täter gibt oder irgendwas so was so ansatzweise in die Richtung geht oder ein Tour und ein Lasser oder wie du es nennen willst. Und ähm, und dieser Begriff ist natürlich manchmal deswegen in der Kritik, weil man sagt, ja wird denn wird ihm da diesen Pluspunkt, wie man auch sagen könnte, zu viel aufgebürdet, ne? weil der andere macht ja die Scheiße wirklich, der nimmt ja wirklich Drogen, der fällt sich ja wirklich scheiße und das kann ich verstehen. Also das sollte natürlich nicht sein, dass das in irgendeiner Weise kleingeredet wird, was da auf der anderen Seite passiert und wenn jemand Drogen nimmt, nimmt er Drogen, also da ist nicht der co Partner dran schuld, dass er Drogen nimmt, der nimmt Drogen, weil er Drogen nimmt, so ne. Oder der ist meinetwegen Narzisst oder was weiß ich, weil er ein Narzisst ist. Es ist alles, es ist, wie es ist. so ne Aber ich finde den Begriff, oder meinetwegen könnten wir auch andere dafür wählen, trotzdem ganz gut, weil es ist einfach, zumindest im Beziehungsbereich, da bin ich mir da ganz sicher, äh, ist es eine eigene Verantwortlichkeit, die man hat, dass man in solchen Beziehungen bleibt. So, man, weil das ist ja häufig eine Fantasie, man könnte da nicht aussteigen. Man, wir leben nicht im Iran oder sonst wo, also wir haben keine, weiß ich nicht, uns werden keine Partner zugeteilt. Äh, es ist auch, es gibt auch da, es ist ja einer der wenigen Bereiche, überraschenderweise, der wirklich überhaupt nicht groß geregelt ist vom Staat. Wir können sein, zusammen sein, mit wem wir wollen, es ist nicht mal fremdgehen ist irgendwie, also klar, es wird moralisch sanktioniert, aber es ist auch nicht, nichts ist verboten. Uh, und uh, ja, du kannst daten, wen du willst. Ne? Und es gibt da einfach immer weniger Hemmungen und bist du eigentlich komplett frei. Und wenn du immer wieder die gleichen Wahlen triffst, immer wieder den gleichen Typ Menschen datest, da muss man einfach auch mal ins Spiel gucken und muss die eigenen Anteile sehen. Das ist natürlich schwierig und natürlich erfordert das auch ganz viel Selbstliebe und Selbstannahme und auch akzeptieren, dass man eben auch eine. Vielleicht eine schwierige Kindheit hat oder ich weiß es nicht, ähm, alles gut, aber ja, trotzdem ist, glaube ich, was, was es sehr verbreitet gibt, so auf Social Media, so eine Haltung für, ich habe da gar nichts mit zu tun, es ist nur Pech, dass ich in diese Beziehung komme, alle Männer sind Schweine, alle Frauen sind Schweine, alle Männer sind Narzissten, alle Frauen sind... Boah, allein, ich weiß es nicht, oder sonst was. Das ist eine scheiß Haltung. Das ist eine total scheiß Haltung, äh, weil du liest dann, du siehst die Welt nur im Schraubenzieher und dann ist alles eine Schraube irgendwie. Und äh, habe ich ja auch in meinem letzten Buch Neue Dimensionen der Liebe ausgebreitet, dass wir müssen diese Opferebene verlassen und müssen sehen, hey, ich bin ja handelnder Teil und ich hab, kann meine Spielfläche ausdehnen und ich muss hier nicht so 100% immer nur Opfer sein, ne? weil... So, wenn ihr euch diese ganzen E-Mails hier durchguckt, die ich immer vorlese. Ja, eigentlich hätte man schon vorher wissen können, was kommt. Und wie gesagt, das ist so ein ganz feiner Switch, den man im Kopf hinkriegen muss, dass du nie Schuld dran bist, wenn du schlecht behandelt wirst. Aber du musst eine Verantwortung übernehmen für dich selber, wenn du diese Beziehung nicht verlässt. So, ne? Deswegen finde ich es nach wie vor, einen ganz guten Begriff. So. In diesem Sinne, macht die Frage in Kurse, gibt immer noch einen wunderbaren Code, Black week 25 25% um meine Kurse gibt es nur wenige Mal im Jahr. Ähm, braucht man nicht mal eine Hand für, um was abzuzählen. Und äh, ja, deckt euch ein, auch mit den neuen Mentalheld-Kursen. Und wir sehen uns bald wieder.